Herzlich Willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich habe Eileen Hübi hier und äh, sie wird uns von The Exploration Company erzählen. Persönlich ist, also Elon Musk hat viel, viel, viel zum Raumfahrt gebraucht und er wird auch viel in der Zukunft zum Raumfahrt bringen. Debris, ich glaube, wir werden eine Lösung äh, gefunden haben, also wir werden ein gerecht haben, auch eine Lösung gefunden haben, um Debris Removal zu machen. Ich glaube erst, wir haben super Kompetenz in Europa und ich habe auch gesehen, also viele Leute, die ein bisschen frustriert sind, weil sie können ihre Kompetenz nicht komplett geben und auch entwickeln. Ich so, es, es gibt keine Gründe, warum wir äh, nicht ambitioniert sein könnten. Ein Grund wäre, okay, vielleicht haben wir kein Geld, aber das ist auch nicht die Wahrheit. Wenn wir ja. gucken, wirklich die Kosten für äh, solche Entwicklung und das Geld, das wir haben. Also wir, wir haben Programme, die viel mehr, viel mehr gekostet haben. Äh, so, so, es ist auch nicht kein ein Geldproblem. Ich glaube, so was ich sehe jetzt, das ist, es gibt ein sozusagen neues Equilibrium. Zwischen Start-up und ich bin nicht die andere, die, die mehr Ambitionen haben und äh, ich glaube, das ist super, super wichtig, dass wir, wir, wir sollen nicht schüchtern sein, ja, wir, wir haben super große Kompetenz. Ich glaube auch Europa Position in der Welt, besondere heutzutage, ist sehr, sehr wichtig, weil, äh, also ja, wir sind eine Demokratie. Uh, aber wir sind eine Demokratie, die auch uh, besondere Linken mit, mit anderen Ländern haben. Und wir sind nicht die Vereinigten Staaten. Und wir können wirklich eine Rolle spielen. Uh, besonders im Mund, weil es gibt dieses Wettbewerb zwischen China und Russland auf einer Seite und den Vereinigten Staaten und also uns auf einer auf anderen Seite. Aber wenn wir wollen wirklich eine, so also sagen, eine peaceful Rolle uh, spielen, dann müssen wir Kredibilität haben. Ohne Kredibilität, das ist nur Wörter, das ist super ja. einfach und Kredibilität, das heißt Raumfahrzeug, die funktioniert und die auch Technologie-Standard sind. Ja. Also das ist auch für, für mich personal eine Gründe, warum ich glaube, was wir machen mit der Expression Company super wichtig ist. Und ich bin nicht die Einige, was ich gesehen habe, ist, dass wir haben diese Ambition sozusagen kommuniziert und dann andere haben gesagt, okay, naja, das ist toll, dann... Wir machen damit, ja. Und jetzt haben wir sozusagen einen Dynamismus geschaffen äh, mit, mit Partnern, Investoren, aber auch Agentur und viele Leute, die jetzt wollen, dass wir erfolgreich sind. Es ist ganz klar, dass wir sind nur am Anfang und wir, wir müssen wirklich liefern. Und der erste Schritt ist das Demo mit in 6 und dann der zweite Schritt ist mit der anderen Demo in 24. So also Es gibt viel, viel, viel, viel Arbeit und wir werden kredibel sein. Also wir, wir wir werden unsere Kredibilität haben, nur wenn wir geflogen sind. Das ist, das ist so in Raumfahrt. Ähm, aber es ist großartig, wirklich zu sehen, dass diese Ambition, äh, die, die Antwort ist nicht, das ist verrückt. Die Antwort ist, wir brauchen das in Europa und wir wollen die Exploration Company helfen, weil das ist wichtig für uns, Europa. Und das ist ganz genau, was wir wollten am Anfang. So, das ja. ist unglaublich, diese Antwort zu bekommen. Und das ist auch eine zusätzliche Verantwortlichkeit, dass wir wirklich technisch äh, liefern müssen. Hm. Und du hattest es eben so angesprochen, wir haben eigentlich eine super gute Ausgangslage. Ich habe mit äh, Bülent Altan gesprochen, ein Interview geführt, der vorher bei SpaceX war und der sagte, wir haben eine super Ausgangssituation in Europa, weil ähm, das, was das Silicon Valley äh, für die das Brain der Welt war, also dass ich die Talente aus der ganzen Welt holen konnte. Das geht in den USA eigentlich nicht, wegen ITAR. Und ähm, das heißt eigentlich, Nummer eins haben wir sehr, sehr gute Universitäten, technische Universitäten in ganz Europa und ähm, haben diese Kräfte auch in Europa. Aber auch wir können ein Magnet für dieses Talent der ganzen Welt bilden, weil wir diese, äh, Restri diese krassen Restriktionen in den USA nicht haben und deshalb eine sehr, relativ schnell praktisch das Silicon Valley-Modell für unseren Raumfahrt oder unsere Aerospace-Industrie übernehmen können und dafür praktisch ein Hub werden können. Und das fand ich einen sehr, sehr interessanten Gedanken, der mir vorher nicht klar war. Und ähm, äh, ja, du hast schon gesagt, wir haben eigentlich das Talent und das, das Wissen auch äh, in, in Europa. Ähm, es haben wahrscheinlich bisher so ein bisschen die Ambitionen gefehlt oder die Geschwindigkeit auch. und ähm, äh, ich freue mich total, dass du das sagst, dass du das gespiegelt bekommst von anderen Firmen oder anderen Leuten, die jetzt sagen, von wegen, wir finden es toll, was ihr macht. Und also ich glaube, wann habt ihr euch oder wann seid ihr offiziell gegründet worden? Äh, letzten Sommer, glaube ich. Oder, ähm, ja, genau, genau. Also das ist sehr schnell gelaufen. Das ist sehr schnell. Ihr habt irgendwie mehrere Millionen, glaube ich, an Finanzierung eingesammelt schon. Ihr fliegt dieses Jahr, wenn Ariane 6 dieses Jahr fliegt, würdet ihr schon mitfliegen. Ihr seid auf jeden Fall bei dieser Demo-Mission dabei, was ja auch eine absurde Geschwindigkeit ist. Das heißt im Prinzip von Vollzeitgründung des Unternehmens zu erster Demo-Mission. Ähm, Plan innerhalb von einem Jahr, das sind extreme Geschwindigkeiten in der Raumfahrt. Das muss man einfach auch ja, so sagen. Ja, das ist schnell, ja. <lacht> ähm, das ist schnell. Aber okay, wie gesagt, treffen wir uns äh, im Q3 mhm. und dann äh, gucken wir, wo genau wir stehen. Aber das ist genau das, wir, was wir im Planning haben, und am Moment, wir sind on track, aber okay. Ja. <lacht> ähm, ich rede viel von diesem New Space und von wegen, und dass das eine neue Aufbruchstimmung ist, ein paar Punkte, wie man vielleicht äh, im, im Weltraum mal Geld verdienen wird. Also ich habe das Gefühl, dass du sehr klare Gedanken hast, von wegen, wo es hingehen wird, und ähm, dass es eben nicht darum geht von wegen, ja, wir nehmen Steuergelder und wir, wir machen einfach Raumfahrt zum Selbstzweck, sondern unsere Vision ist, glaube ich, es wird eine Industrie im Weltall geben, mit der man auch Geld verdienen kann. Ja. Hast du Ideen dazu? Oder, oder ich weiß, dass du Ideen hast, aber magst du uns ein paar Beispiele nennen, wie wir? Ja, ja, klar, sehr, sehr, sehr konkret. So, was wir... Also, was wir planen, ist, es es in also Low Earth Orbit, also rund der Erde, ein Teil das ist einfach Missionen für die, für die Raumfahrtagentur, also die Space Agency, auch andere mit Australian Space Agencies oder NASA. Also okay. So Das ist sozusagen Public Geld für Missionen. Es gibt auch Schritt für Schritt ein privates Business, das sich entwickelt. Uh, ein Teil von dieses Privatbusiness ist My Experiment. Und, uh, das Microgravity-Experiment. Und das war im, im Bereich ähm, Space Station ähm, nicht so groß entwickelt, weil äh, man muss sehr, sehr lange warten, bevor ein Experiment äh, gemacht wird, äh, typisch zwei, drei Jahre. Das kostet auch viel Geld, typisch 100.000 äh, US-Dollar pro Kilogramm, äh, up und down. Uh, und ISS ist overbooked today, Also es, es gibt mehr uh, Demand for Experiments als die Kapazität von ISS. So, wir wollen dieses Markt uh, ein bisschen öffnen. Uh, unser Preispoint ist ungefähr 10-15 Prozent von die ISS. Und wir werden uh, also on average uh, dreimal, manchmal viermal uh, pro Jahr fliegen. Also wirklich regelmäßig. Und dann können wir wirklich ein, ein Lab für die Privatindustrie sein. Und wir haben im Fokus die Pharmaindustrie, die äh, Agriculture-Industrie äh, und äh, auch andere Industrie mit Kosmetik oder so. Aber wirklich unser äh, meistens so, äh, höheres Ziel ist äh, Pharma und Agriculture, weil man kann zum Beispiel St stemstells, äh, also schneller und äh, kräftiger im, im Raumfahrt entwickeln, ist auch äh, die Wahrheit für zum Beispiel äh, über Organe zu arbeiten oder äh, Organ printen oder so. Also es gibt, äh, für, zum Beispiel für Agrikultur, ist der DNA von den Pflanzen, das ist geändert im Raumfahrt, wegen der Stress, wegen auch die Wasser, der äh, etwas anders äh, geht. Ähm, so, das ist sozusagen ein Lab, wo Forschung für die Erde äh, äh, schneller äh, sein kann. Uh, so das ist ein Teil von der Privatbusiness, ein anderer Teil von der Privatbusiness ist einfach Gaming und uh, auch immersive Reise und so weiter. Also ich spreche nicht über Raumfahrttourismus ja, weil das ist mit Menschen, aber das ist auch long down the road, uh, auch ein, ein Teil der Business das ist ganz klar. Aber ohne Menschen, wir haben schon, uh, wir, wir diskutieren schon mit, uh, mit uh, Kunden, die uh, immersive, exper immersive Experiment uh, machen wollen. Und äh, ein anderer Teil, der auch privat ist, ist das ganze äh, inorbit demonstration business Das ist für ja. Raumfahrtunternehmen, die die Technologie in Raumfahrt fliegen wollen, äh, so dass sie sie demonstrieren sollen. So, ja. ein Teil Public, wie ich gesagt habe, mit Raumfahrtagentur und auch MOD, weil wir können auch Defense Mission machen mit unserem Raumfahrzeug. Und ein anderer Teil privat, diese drei Kategorie äh, inorbit Experiment, sozusagen Entertainment und äh, dieses In-Space-Demonstration. Ja. Hm. Was war für dich der Erweckungsmoment, wo du gemerkt hast, okay, dieses New Space ist wirklich ein, ein, eine Sache? Also, wo du gemerkt hast, okay, das wird, wird einfach kommen. <lacht> ja, also seit sehr, würde ich sagen, sehr lange, weil ich komme von der, bevor Airbus, ich habe in der Softwareindustrie gearbeitet. So, ich habe gesehen, wie zum Beispiel äh, PayPal die ganze Finanzindustrie äh, disrupt hatte. Oder die, wie die Medienindustrie äh, bei uh, Online-Media disrupt war. So, ich glaube, ähm, vier Monate danach ich bei Airbus war, also das war schon in Anfang äh, 2014 ungefähr, habe ich schon äh, also direkt zum Airbus-Höchste-Management gesagt: Okay, es gibt ein. Mensch hier in Silicon Valley, der, der wird einfach komplett ändern. Und wir müssen dieses New Space äh, Startup, also das war nur, also am, am Planet war nur super klein. So, also wir müssen in diesem New Space Startup investieren. Äh, so, das war super klar für mich von Anfang an, äh, weil äh, diese Leute haben, also Musk und Besos, aber Musk first and foremost, äh, hatte schon in die Softwareindustrie. Äh, die ganze Finanzindustrie komplett äh, geändert und er konnte nicht im Raum verachten, um nichts zu machen. Das war, das war super super klar. Ähm, ja super. Ja krass. Und ähm, meinst du rückblickend, also ähm, ist da was was hängen geblieben? Also hat man das damals auch so wahrgenommen? Also ich würde sagen, jetzt ist es jedem klar in der in der Branche und im Prinzip eigentlich. Äh, ähm, ähm, da müssen wir auch nicht drüber, drüber reden. Alle, die von Raumfahrt Ahnung haben, wissen, dass irgendwie SpaceX ist aktuell der Standard ist. Ja. Aber ähm, ähm, wann, glaubst du, war ja, äh, der Moment, wo dann auch ähm, in Europa man äh, ähm, gemerkt hat, okay, wir müssen in diese Richtung, in diese New Space-Richtung gehen? Ja, ich, ähm, ich glaube, es, es ändert, wenn wir äh, von Investoren sprechen oder äh, Corporates. Uh, oder Agentur. Uh, ich glaube, es ist jetzt super, super klar geworden. Also es gibt mehr und mehr Geld, privaten Geld bei Investoren. Auch Agentur, auch Corporates, alle wollen mit Startup gearbeiten. Ich glaube, fünf Jahre bevor, das ist nicht so klar zum Beispiel. Also ich glaube, in die letzten fünf Jahre haben Dinge wirklich geändert. Und uh, ich glaube, was super wichtig war, sind dieses, uh, also der erst, dass das SpaceX wirklich einen Reusable Launcher gemacht hat, weil das ist, hat auch die Kosten wirklich runtergebracht ähm, und auch also in Kredibilität. Das ist sehr, sehr ähm, viel, viel Kredibilität zu SpaceX ähm, mitgebracht. Und auch, dass wir jetzt äh, viel IPO von Raumfahrt Startup gehabt haben. Also die Investoren mhm. verstehen wirklich, dass es nicht nur zu, zu investieren, aber, sondern auch es gibt super mhm. guten Returns. Mhm. Und Du hast es gesagt, dieser Aufwärkme-Moment mit der Wiederverwendung von orbitalfähigen Boostern, das war etwas, das gab es in der Geschichte vorher noch nicht. Und das ist auch immer noch nicht, dass es jemand sonst außer SpaceX kann. Ich glaube auch wie du, dass es vielen Leuten, als sie diese Booster landen, gesehen haben. Also ich zum Beispiel, ich dachte, das ist fake. Als ich es erstmal gesehen habe, ich dachte, es ist fake.